Sie können doch nicht in 19 Jahren aus der deutschen Kohle aussteigen und gleichzeitig werden 1300 neue Kohlekraftwerke weltweit geplant und gebaut. Wissen Sie, was ich meine? Sie zerschlagen hier gerade einen funktionierenden Wirtschaftszweig. Die Kohleindustrie der hatten sie für einen funktionierenden Wirtschaftswerk. 20.000 Funktion Arbeitsplätze. Ja, gehen Sie doch mal Bundesweit. in die Lausitz. Waren Sie mal in der Lausitz, ich Vor in der Lausitz. Ja, ich war dort in den letzten Monaten sehr häufig. Also wir haben in 19 Jobs Jahren in kein Kohlekraftwerk Wirtschaft. mehr in der Lausitz, das zu den modernsten der Welt gehört mit den modernsten Filteranlagen. Übrigens brauchen wir, Sie wissen ja, die in auch für den für die Gipsproduktion Aber es ist ja so und in 19 Jahren haben wir Windräder in der Lausitz und wenn der Wind mal ja. nicht weht, dann holen wir den, den Braunkohlestrom aus dem neu östlich der Oder in Polen entstandenen Braunkohlekraftwerk. Das ist Politik, das, Frau es geht mal. ja um die Verlag, Thüringer Landwirtschaft. Also